Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute gibt es ganz leckere Cookies. Diese Cookies könnt ihr machen mit einer richtig schönen Erdnussbutter. Ihr braucht extrem wenig Zutaten und leckere, leckere Erdnussbutter mit schönen, kräftigen Stückchen drin. Und dann zeige ich euch auch sofort, wie es losgeht. Lasst euch überraschen, das ist wirklich ein ganz, ganz einfaches Plätzchenrezept. Ihr werdet euch echt freuen. Und ich lege los für euch. Die Cookies sind fertig, so sehen sie aus. Ich kann den mal aufbrechen, also ihr seht, das sind richtig schöne, weiche, leckere Cookies. Hier, die sind schön saftig, das kommt von den Datteln und wirklich eine ganz, ganz, ganz einfache und sehr sehr leckere Sache. Könnt ihr natürlich auch statt mit Erdnussmus mit Cashews oder womit auch immer ihr es möchtet, könnt ihr das dann natürlich noch vermischen, ganz wie ihr wollt. Okay, ihr wollt es nachmachen. Dann geht auf www.veganik.de. Schaut in die Mitte, scrollt runter, dort seht ihr den eigenen Gratis-E-Book-Bereich, da könnt ihr euch das Rezept runterladen. Und bei Fragen an mich, Rückmeldungen an mich, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@veganic.de Dann war es das für heute und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!